Die Frage war, wie entsteht ein gutes digitales Seminar? Dazu möchte ich ganz kurz etwas aus meiner Perspektive als Lehrbeauftragter sagen. Also ich orientiere mich bei der Gestaltung eines Blended Learning Seminars daran, was ich selber für Lehrerfahrungen gemacht habe und was man auch über gutes Lernen im digitalen Kontext mittlerweile weiß. Entscheidend für mich ist, dass es auf das Setting ankommt. Insofern müssen Sie auch in dem Konzept, das dem Seminar zugrunde liegt, die jeweils sehr unterschiedlichen Bedingungen und Annahmen widerspiegeln. Ich habe hier ein Teil abgebildet, wie ich beispielsweise in dem Seminar, in dem dieses Video entstanden ist, Moodle aufgebaut habe. Ein zentraler Teil des Settings ist aber das eigene Verhalten als Lehrperson. Das heißt... Wie stehe ich zu meinen Studierenden? Was ermögliche ich in meinem Kurs? Und ich glaube, hier spielt sich auch die größte Veränderung ab, was das Thema der digitalen Transformation in der Bildung betrifft. Mit einem Satz oder besser über eine kurze Charakterisierung geht es darum, dass die Kontrolle über die Seminargestaltung Zug um Zug an die entsprechenden TeilnehmerInnen übergeht. Und es ist nur logisch, dass sich das natürlich in der Gestaltung von Moodle als Lernplattform widerspiegeln muss. Zum einen natürlich in der Nutzung der unterschiedlichen Werkzeuge zur kollaborativen Zusammenarbeit und des gemeinsamen Lernens. Zum anderen aber auch über die Rollen, die vergeben werden. Beispielsweise indem sehr stark auf Gruppenarbeit gesetzt wird, die Moodle eigentlich ziemlich vorbildlich beherrscht. Wer mehr wissen will, muss fragen oder es selbst erleben, selbst machen. In diesem Sinne gebe ich wieder zurück an die Gruppe.